Hi Robert. Hallo. Welches CMS-System repräsentierst du ich auf der CeBIT? Ich präsentiere Redaxo. Redaxo. Wie lange gibt es Redaxo schon? Seit wie vielen Jahren? Oh, Redaxo gibt es jetzt mittlerweile, ich glaube seit 2001. 2001? 2001. Kannst du eine kurze Geschichte zu Redaxo erzählen? Wie es um. entstanden ist, wer es erfunden hat? Ja, also Redaxo ist aus der Not heraus entstanden, dass eine Firma, Yakamara, braucht da ein Content-Management-System und hat sich wahrscheinlich auch darüber informiert, welche Systeme es schon gibt und hat sich dann aber dafür entschieden, ein neues System zu schreiben. Mhm. Und das Bitte. war wahrscheinlich vor 2001. Auf jeden Fall, 2001 wurde Redaxo dann Open Source oder als Open Source veröffentlicht. Das heißt, vorher war es wahrscheinlich nicht Open Source, genau. sondern es wurde danach open, ges, open gesourced. Genau. Wenn man das so Sie sagen sollte. Sie wollten einfach eine Community aufbauen und fanden ihr System halt recht gut mhm. und waren der Meinung, das kann man der Welt antun. Wunderbar. Nenn uns doch mal zwei Vorteile von Redaxo. Zwei Vorteile. Mhm. Ähm, für mich ist der größte Vorteil von Redaxo die Flexibilität. Das heißt, ich kann im Prinzip alles damit umsetzen. Mit großem Aufwand, kleinem Aufwand? Mit mittlerem Aufwand. mittlerem Aufwand. Also ähm, Redaxo ist sehr flexibel, bedeutet aber auch, dass man sehr viel... Ähm, am Anfang damit lernen muss. Man muss sich ähm, erst reinfitzen, man muss lernen, wie das System funktioniert und man baut sich auch nach und nach mit jeder Website, mit jedem Projekt, ähm, das man fertigstellt, baut man sich ein gewisses Toolset oder ein, ja, gewisse Werkzeuge zusammen, die man dann immer wieder verwenden kann. Mhm. Ich sag mal kleine Code Schnipsel, Module, Add-ons und sowas. Kann Redaxo auch ähm, große Community-Seiten, oder kann man mit Redaxo auch große Community-Seiten realisieren? Ja, kann man machen. Hast du ein Beispiel, welches so äh, die bekannteste Webseite ist, die mit Redaxo erstellt worden ist? Nein, nein. Das Problem ist äh, nämlich genau das, wenn jetzt jemand ankommen würde und sagte, ich würde gern oder sagt, ich würde gerne ähm, eine Community-Webseite aufbauen mit Forum und mit Blog und alles so was dazugehört, ähm, dann müsste man wahrscheinlich auch sie, äh, sehr viel Selber machen oder noch sehr viel von Grund auf neu für Redaxo als Addon, als Modul schreiben. Mhm. Und ich glaube nicht, dass es da schon sehr viel gibt. Ähm, da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage und zwar: ähm, Kannst du mal zwei Nachteile nennen? Weil das glaube ich ist eventuell ja. vielleicht ein Nachteil ja. oder ein, ich sage jetzt mal ein äh, schwieriger Einstieg auch. Ja muss man dazu sagen? Also, wo du gerade das Community-Seite. Redaxo.org, äh, die Website von Redaxo selbst, ist natürlich eine Community-Seite mhm. ähm, und die wurde mit Redaxo gemacht. Allerdings ist das Forum ähm, ein externes Forum, eine externe so Forum-Software, die wir verwenden und die ist einfach gut an Redaxo angegliedert, sage ich mal, oder eingebunden. Ähm, Nachteile? Ja, Nachteil von Redaxo ist wiederum diese Flexibilität. Wir haben einen sehr großen Nachteil. Durch diese Flexibilität gibt es halt sehr wenig Standardlösungen. Also Jeder kennt wahrscheinlich auch das Problem, wenn man jetzt irgendwie eine bestimmte Aufgabe zu lösen hat, dann sucht man sich vielleicht, was gibt es schon, was kann ich benutzen, was sind fertige Codeschnipsel. Und bei Redaxo, bei oder wir sind eine, sehr rela oder eine relativ kleine Community, da ist es dann schwer etwas zu finden, was hundertprozentig genau passt. Das ist ein sehr großer Nachteil für viele, sage ich mal. Ich finde es gut, dass ich damit arbeiten kann und immer meinen Code selber schreiben kann, aber es ist für viele halt ein Nachteil, dass es wenig Sachen gibt, die schon wirklich fertig sind, vorgefertigt sind. Aus so wie vielen Leuten besteht eure Community aktuell? Also wir haben, ich würde jetzt mal behaupten, ungefähr 100 Leute, die wirklich professionell und viel damit arbeiten und es gibt immer wieder so kleinere Anwender, die man aber auch ähm, ja wo man sich dann wundert. Es gibt halt viele Anwender, die sich im Forum nur anmelden oder sich gar nicht im Forum anmelden und das Forum wirklich bloß so als ähm, Nachschlagewerk verwenden. Und ich würde jetzt mal schätzen, das sind vielleicht 1000, 2000 Leute oder so. Deutschlandweit? Deutschlandweit, mhm. ja. Wie würdest du den aber Erfolg... Aber da kann ich mich auch irren. Also ja, ja, aber kann man auch nachlesen. Es gibt ja unser tolles Heft, die CMS Gartenfibel. Ja. Da steht alles nochmal detailliert drinnen. Wie würdest du den CMS-Garten äh, beurteilen? Wie würdest du sagen, ob es ein Erfolg ist oder. Super Projekt. Also ich habe vorher habe ich auch so Bedenken gehabt, so viele Content Management Systeme, wie werden wir uns zusammenraufen. Ähm, ja, ich war auch unsicher, wie das wird. Aber als ich jetzt äh, am Mittwoch hier angekommen bin, war ich sehr positiv überrascht. Der Stand ähm, gefällt mir sehr gut, er ist offen. Es gibt ziemlich viele Plätze. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele ähm, ähm, Arbeitsplätze vorhanden sind mit Rechnern, wo man den Leuten dann die Systeme vorstellen kann. Und mir gefällt das halt, dass das alles so offen ist, dass die ganzen Content-Management-Systeme wild durcheinander hier rumstehen. Und, ja, Würdest du super. dir wünschen, dass nächstes Jahr auch wieder so ein ACMS-Garten? Auf, Auf jeden Fall. Dann wahrscheinlich als äh, Sandstrand, oder? Das wäre doch nicht verkehrt. Also so ein KP-Rinja nebenbei wäre schon echt gut. Ja. Wunderbar. Vielen Dank, Robert dass du ich äh, dich und dein System vorgestellt hast und äh, ihr seid noch da bis morgen, sprich Samstag, genau. bis zum bitteren Ende Genau. und helft auch beim Abbau. Natürlich. Klasse, wunderbar. Vielen Dank, so. Robert. Gerne. Danke.